Du sag einmal, warum grinst denn der Emil halt so? Du, da freut sich ja einfach, dass bei uns alles so gut läuft. Nimm zum Beispiel diverse Postenbesetzungen. Der Wirtschaften, Seilschaften, Korruption, wohin man schaut. Wenn man ein Land regieren möchte, dann braucht man vertrauenswürdige Personen in verantwortungsvollen Posten. Und dafür nimmst du natürlich nicht irgendjemanden, sondern schon Leute, die loyal zu dir stehen. Wer immer dieses System erfunden hat, man muss neidlos anerkennen, es gibt kein besseres System. Und was ist mit Kompetenz? Die besitzen alle eine außergewöhnliche Kompetenz. Sepp auch. Dazu habe ich keine Wahrnehmung. Ich habe davon erst aus der Zeitung erfahren. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und wenn du dann so ein loyales Team um dich herum hast, kannst du in einer Krise, wie wir sie jetzt haben, auch das Optimum herausholen. Und wofür beschäftigen wir dann einen Expertenbeirat? Ich meine, das sind unsere Steuergelder, die da drauf gehen. Ja, was David, das ist. Experten sind sie zumeist uneinig schätzen die Lage vollkommen falsch ein und ihre Empfehlungen sind extrem schwierig umzusetzen. Also besser, du gehst einen konsequenten, aber richtigen Weg. Sepp auch. Gott sei Dank habe ich nicht auf diese Experten gehört, denn das hat sich alles als falsch herausgestellt. Nun, es gilt die Unschuldsvermutung. Und in diesem Sinne ist es halt auch wichtig, dass die Kommunikation funktioniert. Da ich weiß, was du meinst. Kontrolle der Medien. Zum Glück kann man unsere Medien mit Inseraten und Medienförderung gefügig machen. Aber na, was du meinst, ist eine Autokratie, so wie sie gerade in Ungarn entsteht. Bei uns ist ja das alles ganz anders. So geht es darum, speziell in einer schwierigen und herausfordernden Situation wie der jetzigen dafür Sorge zu tragen, dass tatsächlich nur Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, die für die Gesellschaft relevant sind. Sonst unterstützt ja nur diverse Aluhutträger. Sepp auch. Das ist ein untergriffiger Anpatsversuch roter Netzwerke, die immer dann aktiv werden, wenn ich und mein Team grandiose Erfolge für Österreich erzielen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und ganz essentiell sind natürlich externe Berater, die Schaden von dir abhalten. Aber wie jetzt? Ich habe gedacht, Experten sind mit Vorsicht zu genießen. Berater, nicht Experten. Die tragen dafür Sorge, dass bevor ein Projekt startet, bereits jemand installiert wird, der die Verantwortung dafür übernimmt, bevor es in die Hosen geht. Das ist ganz wichtig, weil sonst das Vertrauen der Bevölkerung in die Leadership gefährdet wird. Dadurch bist du dann gegen alles geschützt. Sepp auch? Daran kann ich mich nicht erinnern und es hat mich auch nicht sonderlich interessiert. Es gilt die Unschuldsvermutung. Also du siehst, alles in bester Butter. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, sondern kannst mit einem zufriedenen Lächeln durch die Welt schreiten. Ja, die Zukunft ist rosarot und himmelblau. Die Welt ist vergänglich, aber keiner kommt hier lebend raus. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Sepp auch? Es gilt die Unschuldsvermutung toy toy toy